Kult, Markt, Kunst Ein Hörspiel von Enki Durang X Arachne, eine junge Weberin, hochtalentiert, begeht den Fehler, die Göttin Athene herauszufordern. Diese, Schirmherrin der Künste, erscheint prompt und es entbrennt ein Wettkampf. Die Göttin, in Begriff der Fähigkeit, webt einen Teppich, der in all seiner Opulenz den Kosmos beschreibt. Göttliche Manufaktur. Wer von ihnen hat nicht schon einmal vernommen, und das in ernsthaftesten Ton verkündet, dass die Märkte nervös werden? Oder auch, am Beginn der längst normalen täglichen Börsenberichterstattung, dass sie freundlich gestimmt sind? Der quasi religiöse Klang ist dabei unüberhörbar. Es wird verkündet, wie sich eine oder gar die maßgebliche Gottheit der Markt in seinem unerschöpflichen ratschluss heute befindet und was aufgrund dieses Befindens letztlich auf uns alle in globalen wirtschaftlichen Zusammenhängen allen lebenden Erdbewohnern zukommen wird. Arachne hingegen entsinnt ein Bild, stellt das allzu menschliche Liebesleben der Götter dar, erschafft aus ihrer begrenzten Perspektive eine individuelle Sichtweise. Also interessant ist die Geschichte nicht wegen dieser Hybris, yeah. finde ich, sondern äh, das Interessante daran ist ja dieses. Das, was du Einschränkung nennst, beziehungsweise das, was man äh, auch, sagen wir mal, äh, das Fehlerhafte oder Scheitern nennt. Nur das ist wirklich Kunst und das ist das, was wir als Schönheit äh, empfinden. Das wirklich Anrührende oder wirklich Künstlerische ist dann das, Because wo man sie, ja, unter Umständen sieht, Diesen Kampf sieht um die, äh, um die Perfektion und das Scheitern. Was sind also Märkte als die zentralen Strukturelemente einer mittlerweile globalisierten Marktwirtschaft, die sich manchmal, aber nicht immer, weil das nicht zwangsläufig ist, das Attribut sozial zuwilligt. Es gibt Märkte für alles und jedes. Für Rohstoffe aller Art, inklusive Nahrungsmittel, für jede Art fertiges Produkt, für Arbeitskräfte, Informationen, für Maschinen, Waffen, Autos, Computer, Handys, Kleidung, Design, Häuser, Grundstücke, Kunst und so weiter. Der wichtigste Markt erscheint jedoch längst der für jenes Medium, für das man alles Vorgenannte haben kann, nämlich für die sogenannte allgemeine Äquivalentform das Geld. Athene jedoch, so gedemütigt, zögert nicht lange und verwandelt die Unglückliche und alle ihre Nachkommen fortan in Spinnen, ihr Leben für immer am seidenen Faden zu fassen. Kann man Kunst, den Kunstprozess, Kunst schaffen und auch diese nachfolge Ausstellungen verkaufen nicht als vom Produktionsprozess äh, auffassen? Und wenn ja, muss es doch auch Maßstäbe geben und man muss das Ganze doch auch als eine wirtschaftliche Einheit sehen, ein wirtschaftlich komplexes System. Märkte erscheinen in ihrer offiziellen, affirmativen Selbstdarstellung als etwas Klares, Reines, Folgerichtiges, als Strukturen und Vorgänge, in denen etwas ganz und gar Konsequentes und Rationales eigen ist. Sie haben somit auch eine eigene Ästhetik, wo zudem Schönheit mit Effizienz, Gerechtigkeit, mit Kreativität, der Kraft, also wiederum etwas Schönes und Sinnvolles hervorzubringen, verbunden ist. Kurz als Verwirklichung eines idealen Konstrukts, wo sich Wunsch und Erfüllung des Wunsches ausgewogen und konfliktfrei begegnen, in Gestalt gleichberechtigter, gleichveranlagter Marktteilnehmer von Käufern und Verkäufern, die aufeinander Bezug nehmen. Es sind so harmonische, kraftvolle Ganzheiten, die fundamental erst Kultur und ja unaufhörliches Gedeihen ermöglichen sollen, die vermittelnd erzeugende Voraussetzungen wie die Verteilungsorte für die Güter dieser Welt sind. Ich denke, vor 20 Jahren hat es das angefangen, dass also Kunstkritiker und auch Künstler immer mehr über das Betriebssystem Kunst gesprochen haben. Wir müssten somit alle sehr glücklich sein im realen Sinne. Fairness, Chancengleichheit, beherrschen nach diesem idealen Zustand alle Gesellschaften, die sich diesem Prinzip einer Marktwirtschaft oder gar einer sozialen Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Das impliziert ja auch schon äh, so einen wirtschaftlichen, so einen sachlichen, wissenschaftlichen Terminus. Märkte als formierte und organisierte, in dynamischer Stabilität agierende Gebilde, sich selbst regulierend nach dem Prinzip bzw. Gesetz der unsichtbaren Hand. Doch, und da werden sie sicher zustimmen, entspricht dieses Bild nie ganz der beobachtbaren Wirklichkeit, beziehungsweise steht ihr in scheinbar zunehmendem Maße gar entgegen. Und äh, ich weiß, dass das ein faszinierender Gedanke ist, weil Künstler sich ja doch oft äh, überlegen, warum ist der ein Erfolgreicher, wie macht er das, warum stellt er jetzt dort aus, warum... Gehen Leute so viel Geld für, für diese Skulptur aus und, oder für das Bild und für den nicht. Und ich empfinde doch die Qualität nicht so, dass man das machen sollte. Märkte sind Treffpunkte wie auch Arenen, der Arroganz des Herstellens wie des aneignen Könnens, der Überheblichkeit von produktiven Können und Kaufkraft. Also letztlich Orte der Begegnung von Egoismen, die in dieser Begegnung... Und Angebot und Nachfrage den Wert aller verfügbaren Dinge und Handlungen ermitteln. Ich glaube aber, jetzt wird das immer Also Dieser Gedanke, dass Kunst auch Wirtschaft bedeutet, ist auch in die Museen so reingezogen. Doch das ist, wie gesagt, erst einmal wertfrei, beschreibt eine Struktur und die, welche innen und mittels ihr agieren. Das ist ein unguter Zustand. Das bedeutet heutzutage, Also Museumsdirektoren gehen nicht mehr wie früher in die Ateliers, informieren sich so, unabhängig von Galerien, was passiert, nehmen Kunst nicht als Ausdruck für einen gesellschaftlichen ähm, ähm, Zustand war oder wie auch immer, sondern die gehen jetzt direkt zum Marktplatz. Man kann es natürlich, je nach Standpunkt, so oder so werden dann als Quelle des Reichtums der modernen westlichen Welt, als funktionierendes und optimales Grundprinzip des Wirtschaftens einer Gesellschaft oder als etwas, das nur allmählich einen ganz anderen Preis offenbart. Fakt ist, dass sich nach diesem Prinzip technologische, mit wissenschaftlichen, längst eine Einheit bildende Fähigkeiten und die sogenannte Kaufkraft unaufhörlich aufschaukeln, sich gegenseitig antreiben und überbieten wollen. Das ist so ein Einfluss, Markt und Kunst, der funktioniert aber nicht richtig, weil Kunst braucht... Irgendwie eine Freiheit braucht diese Fehler. Und es scheint sich nach wie vor, wenn man die unmittelbaren Zwecke beobachtet, für beide Seiten zu lohnen, so, das so in so diesem Wettbewerb mithalten zu können das, und das, so das Wachstum so stetig bleiben kann, ist, wie es jetzt ist. Und viele Künstler sind ja nicht auf Künstler vertreten, auf den großen Schädlichsten, wir bei uns sind. Es gibt so eine Parallelwelt, das muss man einfach auch sehen. Betrachtet man jedoch die mittelbaren Auswirkungen dieses Tuns und Verhaltens, so ergeben sich schon ganz andere Wertungsmöglichkeiten und Betrachtungsweisen. ist Der Ihnen sicherlich noch wohlbekannte Heiner Müller meinte einmal, dass der im Sinne einer Eigenwerbung und Selbstdarstellung gemachte Spruch »Aus Ideen werden merkte« eine Aussage ist, die barbarischer nicht sein könnte, nämlich das Verspielen und Verhunzen der Höhe des Menschlichen durch die Herrschaft des dritten Standes, des Bürgers der Krämerseele. Dabei hatte er noch nicht einmal jene absolute Dominanz weltweiter Finanzmärkte im Blick, die in der heutigen Radikalität erst nach Millers Tod einsetzte. Wir kommen hier an dieser Stelle zwangsläufig zu der ganz sicher zutreffenden Beobachtung dass jene Begegnung von einem Überbietungs- und Übervorteilungswettbewerb austragenden Egoismen immer letztlich selbstbezogener wie tendenziell eigennütziger Subjekte immer auch Machtbeziehungen hervorbringt. Und da gibt es eben welche, die haben... Äh rein merkantile Interessen, dann gibt es welche, die wirklich interessiert sind an dem, was der Künstler macht und den ähm, unterstützen, aufbauen und so weiter und über lange Jahre begleiten, das mir leider nicht vergönnt. Das mache ich dann. Ich begleite mich sozusagen selber. Beziehungsweise habe ich halt, äh, das Glück, also im Freundeskreis Künstler zu haben, die mich begleiten sozusagen, auch begleiten. Und das ist meine Öffentlichkeit. Das kann man zugespitzt, ironisch, überhöht, aber dennoch irgendwie zutreffend sehen und kritisieren. Wie zum Beispiel der große britische Ökonom John Maynard Keynes, dessen komplexe Wirtschaftstheorien heute noch politische Praxis beeinflussen. Seine Theorien können nach wie vor Anwendung finden, um in krisengeratene Volkswirtschaften wieder zu stabilisieren. Nämlich durch eine vom Staat auf der Basis von Krediten organisierten Nachfrage. Keynes meinte einmal, das Prinzip seines Landsmannes Adam Smith in stellend, eine unsichtbare Hand regle alles automatisch im Interesse der Gemeinschaft. Das, Zitat Keynes. Der Kapitalismus auf der merkwürdigen Überzeugung basiere, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden. When he opened the second seal, I heard the second living creature say, come, and another horse came forth, a red horse, and to him that sat thereon was given to take peace from the earth, and that they should slight one another, and there was given unto him a great sword. And when he opened the third seal, I heard the third living creature say, come. Keynes berührt hier eine andere Ästhetik der Märkte, speziell der Finanzmärkte, nämlich nicht die ursprünglich gemeinte und gewünschte klare, harmonische, quasi apollinische Verfasstheit, sondern vielmehr eine tragische, chaotische, dionysische Veranlagung, die mehr aus den düsteren Eigentümlichkeiten der menschlichen Natur entspringt, als aus ihrer Klarheit und Aufklärbarkeit. Es gibt eben wohl vor jeder rationalen ökonomischen Tätigkeit eine machtverzerrte, offene, scheinbar unklär und unbewältigbare Anlage, eine Verschiebung der Wirtschaftskräfte, auch aufgrund exponentieller Wachstumsschübe, die in einer begrenzten Welt ins Unbegrenzte wollen and the rich and the strong, every bondman and treatment in the snow, and the lost of an mountain, and they say to the mountain to the rocks. Fall on us, and hide it from the face of him, that sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. for the great day of their wrath is come, and who is able to stand. and Amen. Es ist so, dass man, äh, also ich würde sagen, es ist so wie beim Roulette, man steht immer an einem bestimmten Spielertisch und hat dann den Dealer vor sich, der zu einem passt. Also Künstler und künstlerischer Erfolg ist, äh, da muss ich Judy Lübcke mal recht geben, ist nie die Sache von, von einer Einzelperson. Das sind immer, ist immer die Sache des Netzwerkes drumherum. Hier kommt also auch die Wirkung einer rasant globalisierten Medientechnologie ins Spiel. Wie ein Netz, wie der Name ja schon sagt, Gibt sich weltweit ein information daten aufsaugendes und verbreitendes Aggregat aus Servern, PCs, digitalen Aufnahme- und Wiedergabe- wie Verknüpfungsinstrumenten über den Globus, das als Online-Universum eine Realität des Virtuellen zur Folge hat. Plattformen, soziale Netzwerke, Facebook-Kontaktierungen erscheinen wirklicher als die Wirklichkeit, als das Reale gegenüber. Es kommt zu einer Tendenz des Kontrollverlusts im digitalen Zeitalter, der dadurch entsteht, so der Medienwissenschaftler Michael Seemann, wenn die Komplexität der Interaktion von Informationen die Vorstellungsfähigkeit eines Subjekts, eines Users, übersteigt. Ja, <lacht> Es sind die Verquickung von Eigendynamik der Technik und die subjektiven Sinnverluste bzw. verschwindenden Zielvorstellungen, die zu einem offenen Driften bis zu einer vollständigen Selbstbezüglichkeit, also die komplette Rückkopplung auf genetische Impulse, auf unwillkürliche Affekte führen. Ich glaube, als Künstler braucht man ja immer Partner. und Also nicht nur Künstlerkollegen, sondern du brauchst die Partner, ob die es aus der Galerieszene kommen oder vom Museum oder Kunstwissenschaftler sind. Die Ereignisdichte der virtuellen, digital erzeugten Welten ist heute faszinierender für sehr viele, als das Reales im Sinne des gegebenen, natürlichen, noch ein attraktives Paroli bieten könnte. Das Fatale dabei ist die Zerreißung, denn die Bedingungen und Bedingtheiten des Daseins und Existierens Bleiben quasi das Schwerkraft unterworfen. Natürlich ist die Person diejenige, an, oder an der sich das dann festmacht, an der, sie, an der praktisch sich das Ganze verbindet ja, oder, oder als Knoten sozusagen zusammenkommt. Wir bleiben bis auf weiteres Körper, haben einen Leib, sind stoffwechselnd, biochemisch, physisch real haben aber mit Hilfe der neuronalen Anlagen unseres zentralen Nervensystems unseres Großhirns vor allem dieses Körperbewusstsein transzendiert. Wir heben ab. Künstler ist kein besonderer Mensch. Also Künstler sind ganz normale Leute wie alle anderen auch. Und da gibt es wie in allen anderen Berufen gibt es die, die nicht sozial kompetent sind. Es gibt die, die trinken. Es gibt unglaublich viele große Begabungen. Wir sind befangen durch die besagte Eigendynamik digitaler Techniken, nicht zuletzt auch auf dem Finanzmarkt. hat dort professionell plutokratisch angewandte Instrumentarien eingesetzt, inklusive auch die Gegenwelten der Blogger, Twitter, von Facebook, Wikileaks etc. Und diese führen natürlich durch die Kälte einer Inhaltslehre wie ihrer systemischen Interesselosigkeit zu A, einer ästhetischen Verflachung und B, zu einer Art programmierten Bösartigkeit, die von Desintegrationstendenzen gesellschaftlichen Zusammenhalt aufzulösen drohen. Es gibt so einen Begriff, äh, das Melancholieverbot. Und äh, dem bin ich auch häufig begegnet. Also das hat auch zu DDR-Zeiten äh, existiert, dass man gesagt hat, die Bilder sind nicht fröhlich genug, die sind nicht heiter, die sind nicht, es äh, ist immer nur die andere Seite dargestellt. Und äh, das hat mich eigentlich begleitet bis jetzt. Und, äh, ich kann, das ist ein interessanter Punkt, mal zu überlegen, ob das wirklich damit zu tun hat, dass natürlich ist da immer beides drin, also die Endlichkeit, der, Moment, der Tod, klar. Also im besten Fall, wenn du das hinkriegst, dass es wirklich Kunst ist, also wirklich ein großes Blut. Tendenzielle Armut verbreitet sich zeitgleich mit unverschämtem Reichtum aus. Das hat zum Beispiel der Journalist Walter Wüllenweber sehr anschaulich in seinem jüngsten Buch die Assozialen dargestellt. Parallelwelten entstehen durch die Möglichkeiten eines leistungslosen Einkommens, sowohl ganz oben als auch ganz unten in der gesellschaftlichen Pyramide. Dies bewirkt natürlich kulturell fundamentale Wandlungsprozesse, Entwertung von ehemals beständigen materiellen wie geistigen Gütern, nicht zuletzt durch eine Art Inflation der Angebote, von Überreizungs- und Übersättigungserscheinungen, die einen verbreiteten fundamentalen Sinnverlust und dessen Kompensationen durch einen globalisierten Konsumismus, durch einen Markenkult etc. nach sich ziehen. Davon bleibt auch die Kunst als konkrete gesellschaftliche Erscheinung und dem mitbedeutendsten Aspekt menschlicher Kreativität nicht unberührt. Das sogenannte Betriebssystem Kunst ist spätestens seit den 90er Jahren ein marktkompatibles und darin sehr homogenes Gebilde geworden. Prioritäten darin haben sich vom Künstlersubjekt längst in systemische, des Galerien, Museen und sonstigen Ausstellungswesens anhand von Kuratoren, Direktoren und wenigen Großkritikern verschoben. Ursprüngliche Werkhoheit, also die Fähigkeit, sowohl im intellektuell-poetischen, wie im handwerklichen Sinne besondere Artefakte mit hohem Sinngehalt herzustellen, galt in der Moderne dann schon mehr die Definition Werner Hoffmanns, dass Künstler Menschen sind, die an Kunstakademien ausgebildet wurden und das, was sie hervorbringen, zwangsläufig Kunst wird. Kunst aber heute ist das, was als solche im Betriebssystem Kunst, egal was es ist, durchgesetzt werden kann. Das heißt, auf immer höheren gegebenen Hierarchieebenen landen. Der Bezug zur kommerziellen Bewertung spielt dabei eine immer größere Rolle, also seine Marktästhetik, die zudem nur noch medienvermittelt ist und im öffentlichen Bewusstsein so anlangen kann und sich realisiert. Ja. Ich dass die Gesellschaft und die Gegend melancholisch ist. die nicht. Alles nicht. Alles nicht. mal nicht. Alles nicht. Alles nicht. gutes die Prosen, die äh, Markenartikel für, für nur in Taschen präsentiert werden, die haben auch ganz viel auch mit, mit Melancholie, mit Tor doch zu tun ist, ich in der Präsentation. Das was jetzt auffällig ist, ist ja, dass immer größer, immer schneller, immer bunter auch bedeutet immer teurer ne? und äh, Kunstwerke werden dermaßen überdimensioniert äh, hergestellt, auch finanziell über die man hergestellt, dass tatsächlich der Eindruck entsteht, dass für das Kleine und Intime kein Raum mehr ist. In unserer Welt, schreibt der amerikanische Politologe Matt Taby, geht es nicht mehr um Ideologien, sondern um Komplexität. Wir leben in einem komplexen bürokratischen Staat mit komplexen Gesetzen und komplexen Geschäftspraktiken. Und die wenigen Gruppen, die sich die Mühe machen und die auch die Fähigkeit haben, diese Komplexität aktiv für sich zu nutzen, haben automatisch die politische Macht. In Wahrheit wird uns also... Der übergroßen Mehrheit, den 99 Prozent, wie die Occupy-Bewegung das früher sogenannte Volk rational, nominell benennt, die politische Macht, die in dem demokratisch verfassten Staaten komplett vom Volke ausgehen sollte. Stück für Stück entrissen, mittels tausende Einzeltransaktionen, die sich im sogenannten kleingedruckten und an der Peripherie eines riesigen gesellschaftlichen Apparates vollziehen, von dem die meisten von uns gar nichts wissen und es oft wieder wollen, nicht können his right foot upon the sea, and his left upon the earth, and he cried with a great voice as the lion roaring, and when he cries as the seven thunderers uh, uttered their voices, and when the seven thunders uttered their voices, I was about to God standing upon the sea and upon the earth with the feet of right hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, and the earth and the things that are therein, and the sea and the things that are therein, that there shall be delay no longer, but in the days of the voice of the es geht einerseits um angebotspolitische offene Wachstumsstrategien, andererseits aber um nichts anderes als Biopolitik, also einer vital exponentiellen, darin völlig irrationalen Umschichtung aller Subsistenzbedingungen, also aller realen, im Sinne von verfügbaren materiellen Werten, verstandenen Sachverhalte again over many nations and and der mutige politiker ist damit kein eigentlicher akteur der er eigentlich sein sollte Sie hier oben im interesse eines ausgeglichenen gemeinwesens der politiker sondern ein moderator und moderator, ein mediator im ein dienste einseitigster, egozentrischer und exklusivste interessen es ist auch längst ein unauflösbarer Komplex von Staat, Politik, Wirtschaft, Finanzsystem geworden, wo nicht mehr ohne weiteres festgestellt werden kann, wer von wem abhängt. Das meint auch der Politikwissenschaftler Wolfgang Streck, wenn er feststellt, dass nur noch Personen in Gestalt von Kapitalverstehern die Posten und Ämter von Relevanz, also mit politischer Machtfülle und Entscheidungsgewalt, übernehmen können. Der selbst Das anderen selbst Grenzen, beschäftigungslosen wachsenden Minderheiten und den abhängig Beschäftigten großen Mehrheiten und der winzigen Gruppe einer echten Vermögenselite, die mit spezifischen Funktionseliten, vor allem des globalisierten Finanzsystems einen Geldmachtkomplex ein Ach. sogenanntes Finanzolidopol ah, verkörpert. So, so, in den USA sind das 0,1 über mehr als 33 Prozent des Gesamtvermögens verfügen und zugleich hochempfindliche wie machtbewährte Gewinnerwartungen aussenden. ATB bemerkt dazu in seinem fulminanten Buch Kleptopia eine der schlimmsten vorstellbaren durch die herrschende Politik und Wirtschaftselite. Als Sprecher Bernd Rosner, Philosoph. Ist, trotz der 2008, dass die der Sabine Herrmann und Klaus Kedisch, Künstler. Als ein, ein Hörspiel von Enki X. Musik und Sounds mk Ultra. Auszüge Thomas Morus, Utopia Die Apokalypse des Johannes Das Buch kolet Dante Die göttliche Komödie zu finden auf liebevolks.org Produktion, Einheit 7, anlässlich der Ausstellung, Apokalypse, Utopie, Galerie Pankow, 28. November 2012 bis 20. Januar 2013 völlig neuartigen Lebensstil dieser Sommel Banken sind dabei, Oder auch nur die Ausgleichstelle zu organisieren, die Prozess organisieren, steuern und kreativ gestalten ganz spezifisch und auch schichtlich und kulturgeschichtlich völlig neuartig lebensstrahlen dieses feldes und das ganze kommt nach links eine hoch irrationale eitelkeit I can't live in much misery, being sure that if the they suffer themselves from torture, or are willing that do it, they be happy after that. This, by their acting they none of the pleasures, but only the troubles of life. they behave not in a but in a they follow the given them by their the of of God. the their and by that means die to save and if they, cannot the natives, they can't be persuaded it, them. it, it, it you them also like reading reading not induce to But them, und heute werden alle Spillentiere Arachniden genannt.